Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Freunde. Themen heute: Wave Reader. Was ist passiert? Was hat der Wave Reader gesagt? Wo sind die wichtigen Level? Und vor allen Dingen, wie bin ich positioniert? Beziehungsweise, was sehe ich jetzt in ferner Zukunft auf uns zukommen? Um beim Thema Nummer 1 anzufangen, habe ich euch hier so einen kleinen Timeskip gemacht. Ja, also, das ist eine Wiedergabefunktion. Dürft ihr ähm, bitte nicht so übel nehmen, dass. Der, äh, die Confluence-Box hier ewig lang ist, äh, die wird halt eben leider nicht anders angezeigt. Das macht TradingView leider nicht, deswegen bisschen schwierig, aber diese Confluence-Box geht jetzt hier im 4-Stunden-Chart eine Woche lang, nur damit ihr das ungefähr wisst. Ja, Also hier sieht man es nochmal schön, wie lange das ungefähr gegangen ist. Also wir gucken uns an, was passiert ist. Also wir haben hier eine wunderschöne Bewegung gesehen, spätestens nach dem Move hier, dass es auf eine bullische, ähm, eine bullische, einem bullischen Trend umgesprungen ist, hätte man können aus diesem Trade rausgehen und abwarten, bis es ein klares Signal gibt. Wir haben eine bearische Confluence-Box, wir haben einen bullischen Trend, bedeutet kein Setup. Ja. Setup wäre für mich erst dann da, wenn wir einen bearischen Trend sehen würden mit einem Pullback ins Diamond Pocket, um dann dort eine Position zu eröffnen und im besten Fall noch ein Reentry. Ja. Schauen wir uns an, was passiert. Wir sehen einen Trend Switch auf bearish. Immer noch keine Position für mich. Jetzt wird es interessant. Wir haben jetzt hier das Re-Entry. Ja? Wir haben zwar kein Diamond Pocket geschafft. Ich lege es mal kurz an, um zu gucken, nicht dass ich hier irgendein Blödsinn sage. Nein, wir haben es nicht geschafft. Diamond Pocket haben wir nicht erreicht. Aber wir haben ein Re-Entry gesehen. Das heißt, wir haben eine bearische Confluence Box. Wir haben ein bearisches, äh, eine bearische CB, wie ihr hier seht. Ja? Die hat sich hier gebildet. Hier war die alte. Hier fängt die neue an die ist bearish wir haben einen bearischen Reentry und damit ist das Ding für mich durch da muss man einsteigen ja. Ich würde zum Beispiel hier abwarten, wohin geht der Kurs nach oben um dann eine Position zu eröffnen ja wie ich gerade eben schon gesagt habe Diamond Pocket ist für mich, Ultra wichtig, um eine Position zu eröffnen. Wir haben hier eine mega starke Candle nach unten gesehen. Es ist klar, dass diese Candle nach oben gefüllt wird. ja Und dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze so vonstatten geht. Wir gucken, okay, laufen nach oben und jetzt kommt das Wichtige. Wir haben jetzt hier eine Gegenbewegung gesehen. Von dieser ekelhaft langen Candle, ja, wo unzählige Leute ausgestoppt wurden, während wir alle Short waren, ja, muss man halt eben auch ehrlich dazu sagen. Wir haben dann hier schön das Diamond Pocket komplett gefüllt, ja, und dann ein Re-Entry gesehen. Dieses Re-Entry Gold wert. Was passiert? Bam, es geht nach unten, ja. Nächster Re-Entry wäre in dem Fall hier der Bereich. Wenn wir diesen Bereich nicht anlaufen... Ist okay, falls doch auch nicht schlimm, unser Stop-Loss wäre irgendwo hier oben. Also wir sind sowieso, unsere Position läuft glaube ich seit, lass mich bitte nicht lügen, aber ich glaube so um die 47.000, ja. Ähm, an sich super interessant, der rave -Reader hat auch noch ein paar andere geile Calls geballert, äh, da gehen wir gerade mal kurz rein und zwar, viele sind ja momentan am rumheulen wegen Crow, ähm, ja, wir nicht, weil wir wussten was passiert. Und ähm, wie man sieht, ja, wir hatten einen wunderschönen Trend nach unten. Es kam genau dasselbe wie bei Bitcoin. Wir waren da vorbereitet und dann ging es hier wieder in den bearischen Mo äh, Modus. Wir haben eine bearische Confluence Box gesehen. Wir haben das DP gefüllt, also das Diamond Pocket. sind nach unten, haben wieder das Diamond Pocket angelaufen. Die Rave Line hier in der Mitte war ebenfalls sehr starker Wider äh, Widerstand für die für die Bullen und dann ging es hier nach unten. Und ähm, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich aktuell wirklich nichts ohne den Ray Reader handle. Äh, dementsprechend sollte man ähm, da wirklich mir nachsehen, wenn ich so viel über einen Rave-Reader spreche, aber jeder der da draußen unbeholfen am Markt rumläuft, der sollte definitiv diesen Rave-Reader für sich entdecken und dann äh, das Thema Emotionen mal ganz, ganz weit außen vor lassen, denn das wird definitiv für euch dann keine Rolle mehr spielen. Wir gehen wieder in den Bitcoin-Chart zurück. Und ja, wir sprechen über die Level. Wichtig. Wir haben das Diamond Pocket in diesem Bereich. Ich habe es euch als Kästchen einmarkiert. Wir haben ebenfalls das Preview Value Area High in dem Bereich. Und das, was ich mir hier vorstellen könnte, wäre folgendes. Wir sehen eine mögliche nächste Bewegung in diesem Bereich. Gerne auch darüber oder vielleicht auch bis hier oben hin. Vollkommen okay für mich. Und von dort aus geht es dann wieder nach unten. In der, in der Art und Weise, ja, übergeordnet bin ich der Meinung, dass wir hier immer noch eine mögliche Welle A gesehen haben, eine Welle B sehen, äh, gesehen haben und jetzt in einer Welle C sind, die dann letztendlich aber erst ähm, da, der Anfang ähm, der, oder beziehungsweise falsch, das war ein bisschen falsch gesagt und zwar, Übergeordnet sehe ich hier die Welle A, hier die Welle B und jetzt die Welle C. Was aber passieren kann, sollte der Bereich hier durchbrochen werden und wir sehen neue Highs, dann kann es natürlich, wie wir im letzten Video gesprochen haben, hier eine A, eine B und dann eine C geben, um das große Diamond Pocket zu füllen. Eben ab dem Punkt hier werden alle bullig sein und werden wieder irgendwelche blöden Videos posten von wegen 200.000, 100.000 im nächsten äh, Quartal oder äh, irgendwelche Fantasiemärchen äh, oder Träume, die sie sich nachts irgendwie einreden, weil sie Angst haben, Verluste zu machen mit ihrem Hot wallet ähm, Das Ganze würde dann aber von hier aus wahrscheinlich genau so wieder nach unten gehen in den 20.000er-Bereich. Gehen wir mal in die kleineren Zeiteinheiten und gucken uns mal an, was dort so passiert. Äh, wir sind nach wie vor äh, in einer sehr, sehr starken Zone. Ja? Also der Bereich hier ist unglaublich umkämpft. Also da gab es eine Menge Price Action hier, dann gab es wieder Price Action dort. Jetzt sind wir aktuell zwi äh, zwischen dem Previous Week äh, Point of Control und dem äh, Weekly Open das Previous Volume Area äh, Value Area Low ist ebenfalls ein sehr gefragter Ort dort könnte ich mir vorstellen dass wir einen Wick durchsehen und dann halt eben einen Wick hier hochsehen und dann erst nach unten durchbrechen das wäre so das was die Market Maker in der Regel machen ähm Ebenfalls schauen wir uns mal ganz kurz den Dollarindex an und gucken uns an, was dort gerade stattfindet. Der Dollarindex ist unglaublich stark. Ja? Also er ist wirklich unglaublich stark. Und ich möchte da keinem Angst machen oder sonst irgendwas, aber ich kann mir vorstellen, dass wir bis Oktober 2024 einen steigenden Dollarkurs sehen werden, bevor es dann wirklich in Richtung ähm, der 78, äh, 78er Marke wieder geht. Also ich denke 118 und auch mehr sind locker möglich. Wenn wir mal hier anlegen, wird bei 108 der erste harte widerstand kommen das wird auf jeden fall ende des jahres wahrscheinlich der fall sein je nachdem wie stark der dollar jetzt noch pumpt das ganze ist natürlich kontra, also im kontra zu sehen zu bitcoin ja wenn der dollarindex so pumpt dann wird bitcoin genauso nach unten fallen und deswegen bin ich auch der meinung dass wir die 20.000 definitiv sehen werden ob wir das dieses jahr schon schaffen ist eine frage die ich leider nicht beantworten kann aber ich gehe stark davon aus ja dass wir dieses jahr die zwei die 20.000er marke sehen ähm, die niedrige 20.000er marke und äh, deshalb sollte man definitiv aktuell äh, sowohl bei altcoins auch bei allem anderen wirklich sehr sehr vorsichtig sein ich hoffe dass das video euch gefallen hat ihr könnt gerne einen daumen nach oben da lassen gerne kommentieren ihr könnt gerne auch äh, mal bei uns im äh, telegram kanal nachschauen äh, ich habe alles unten in der Beschreibung verlinkt. Solltet ihr Interesse an der Academy haben, an der Academy äh, haben, ihr habt die Möglichkeit, einen Förderbeitrag von 159,99 Euro äh, zu, ähm, zu tätigen und dann Teil dieses unglaublich geilen Vereins zu werden und äh, wirklich von vier bis fünf Top Analysten äh, sowie auch der Community, die ebenfalls sehr stark ist, zu profitieren. Solltet ihr Interesse daran haben, könnt ihr direkt den Dennis oder mich Kontaktieren, Telegram-Verlinkung ist unten in der Beschreibung und ich würde einfach sagen, macht's gut, habt einen schönen Abend, einen schönen Start in die Woche. Das war's von mir, euer Kryptosagi von der Bull vs Bear Academy. Ciao.